Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir wieder Lumion Legacy. In der letzten Folge haben wir die zweite Arena geschafft und damit auch die zweite von acht Medaillen. Freigeschaltet. Naja, und jetzt haben wir gar keine Aufgabe. Deswegen gehe ich erstmal zurück zur Route 5. Wir könnten auch zur Route 6 gehen. Vielleicht geht es da weiter. Aber bei Route 5 gab es ja noch das Verbrennendings. Und ich kann mich jetzt nicht erinnern, ob ich da was gemacht habe oder ob es da nur eine Belohnung gab. Also wir betreten erstmal hier den heiligen Boden. Heiliger Boden, heiliger Boden. Und dann ist hier ein Pfad. Der ist zu. Und jetzt gucken wir mal, ob es hier hinter weitergeht oder ob es da nur eine kleine Belohnung gibt. Wird jetzt kontrolliert verbrannt. Ha! So viel zum Thema Heiliger Boden. Ivor Cemetery, okay. Das ist also ein Friedhof. Hier liegen Tote und Kürbisse. Oder ein sehr großes Grab. Wem gehörten das? Hi. Ah, ja. Aber hier kann man wahrscheinlich dann anderen Lumiens begegnen. Ich gehe mal ins hohe Gras. Und da gibt es eine Vari. Vari. kann man übrigens überall begegnen. Ich wurde mal gefragt, wo hast du deinen Vari her? Aber wir laufen jetzt weiter, weil ich möchte sehen, was es für Lumiens hier gibt. Oh, es gibt Geister Lumiens. Whispop. Darf ja, ich nicht töten. Ich mache es Und? Ja, es tötet ihn nicht sehr gut. Temper. Range Attack Rose. Okay. Und der? Warte mal, hat er zwei Attacken hintereinander gemacht? Ist er so schnell? Ich hole meinen c 4 raus, den will ich haben. Ich meine, okay, mein Lumion ist auch sehr langsam. Jetzt nutzt er Singe. Einfach eine Feuerattacke, alles klar. Ich mache erstmal Spare, um ihn runterzuhauen auf 1 HP. Macht Stardle. Das ist eine dunkle Attacke, soweit ich weiß. Und ich werfe mal eine Hyperdisc auf ihn. Und gucken wir uns gleich an, wie die Stats von Whispup aussehen. Ui, schöner Capture Sound. Okay, ich gehe mal zurück zum Lumion Center. Oh, hier hat jemand schon ein Whispup. Das Coole an Geist-Pokémon bei Pokémon war halt, dass sie sehr viele Resistances und Immunities haben. Ich hoffe einfach mal, dass das hier genauso sein wird. Also gehen wir jetzt einmal ins Lumen center rein. Einmal kurz Lumens heilen. Und dann nehme ich Whispup einfach mal anstelle von meinem Licht-Lumin hier rein. Und dann gucken wir uns den einfach mal an. Was hat der denn für Stats? Okay. Physische Defense ist bei dem jetzt nicht so krass. Special Defense dafür umso mehr. Ach, Temper war keine Attacke, sondern eine Fähigkeit. Also wenn er unter Hälfte seines Lebens kommt durch einen Angriff, dann wird seine Ranged Attack verstärkt. Er hat Status, Singe, Stare und genau. Also mit den Attacken kann man schon mal was anfangen. Und Status ist sogar Spirit und nicht Dark. Okay. Und seine Training Stats sind solide, würde ich sagen. Ist jetzt nicht... Mega krass, aber auch nicht so schlecht. Was mich halt umhaut, sind, ist seine Special Attack. Dafür hat er wenig UP für Special Attack. Aber an sich Special Attack ziemlich viel. Nimm den mal ins Team auf, pack den mal hier hin. Und wir gucken, mal, ob wir gleich noch einen stärkeren fangen oder ob wir andere Lumians dort fangen können. Also gehen wir mal nochmal zurück. Zurück auf den heiligen Boden. Da hinten kommt ein Nu. Hallo Nu. Tschüss Nu. Und äh, zeig mir, was der heilige Boden noch so zu bieten hat. Grubby. Euer oh ja, Ernst. Grubby. Und dann auch noch Stufe 9. Ähm, Na gut. Dann wird das jetzt wohl weggemacht, ne? Und noch ein Whispup. Also gebe ich Whispup nochmal ein Sleepshot. Okay, wie viel Schaden das jetzt macht. Und das macht sehr viel mehr Schaden. Oh mein Gott, dann, dann war der sehr viel schlechter. Bei der letzte Whispup, der hat ja den Sleetshot weggesteckt und war danach nur halbtot. Dann habe ich jetzt vielleicht schon ziemlich gut. Oder das war gerade eben sehr schlecht. Okay, Leute, ich habe jetzt sehr lange nach neuen Whispups gesucht. Ich habe selten welche gefunden. Wenn ja, dann waren die eher schlecht. Ich lebe jetzt einfach mal damit, dass der Whispup, den ich habe, schon sehr gut ist. Wir machen jetzt weiter. Hier geht es auf jeden Fall in der Story nicht weiter. Wir müssen auf jeden Fall zur nächsten Route hin. Ich werde den Whispup jetzt erstmal in meinem Team lassen. Auf der Bench, dass er ein bisschen Experience sammelt. Schreibt mir bitte in die Kommentare, ob ich ihn trainieren soll. Ob er, also ich werde ihn wahrscheinlich sowieso trainieren. Aber ob er in mein Team reinkommen soll. Wer dafür weichen soll. Ob Licht, so wie ich es jetzt gemacht habe, weichen soll. Weil Lichtlumien ist eigentlich auch ganz praktisch. Das ist schwer zu sagen. Aber ich hätte gerne Geistlumien dabei das sieht sogar ziemlich cool aus. Und Leute, cool aussehen ist das Wichtigste, was es gibt. Also gehen wir jetzt hier nochmal durch Hiver Village durch. Und dann rüber zu Route 6. So, da sind wir auf Route 6 angekommen. Ist alles zu. Das Design gefällt mir irgendwie, okay. Wir brennen dann hier mal wieder alles nieder. Komisch, wer das alles so zuwuchern lässt. Weil andere Leute wollten hier ja wahrscheinlich auch durch. Und dann ist da eine Trainerin. Ich werde natürlich angerufen. Jemand ruft dich an auf deine LumiWatch. Wer könnte das sein? Etwa mein Vater? Hey Champ! Hey Champ! Ich bin's, dein Vater. Herzlichen Glückwunsch für deinen zweiten Sieg im Battle-Theater. Deine Mutter und ich sind so stolz. Aber nun zum Geschäftlichen. Wir haben die Energie, die aus den Steinen herauskommt, untersucht. Und diese dunkle Substanz ist anders als alles, was ich jemals untersucht habe. Also wenn es wirklich die Kraft beinhält, um diejenigen zu korrumpieren, die direkten Kontakt zu ihm haben, dann könnte diese Energie zu wer weiß was noch imstande sein. Also wir müssten den Rest in dieser Steine so schnell wie möglich sammeln, bevor irgendetwas Schreckliches damit passiert. Sei sehr vorsichtig und berühre bitte keinen dieser Steine. Ach, wenn ich gerade von Steinen spreche, ich habe ein neues Signal aufgespürt. Irgendwo in der Nähe von Zephyrite City. Also, falls du gerade auf Route 6 bist, dann ähm, könntest du die Stadt sicher erreichen. Bis dahin denk immer daran, wir beobachten dich. Okay, Dad. Also, ich habe das Gefühl, diese Lumi-Watch, die... Na gut, wir sprechen mal mit dieser Frau dort. Hey, du da! Ich habe gerade die Lumians äh, da hinten bei der Ranch gerallied. Jetzt wird Zeit zu gucken, ob der ganze Aufwand wert war. Okay. Rallying soll hier auch so ein Bestandteil vom Training oder so sonst was sein. Keine Ahnung, was Rallying ist. Oh, noch ein geister Lumion. Aber der sieht nicht so cool aus. Und wird jetzt einfach weggemacht. Und weggemacht. Also dein Rallying hat sich wohl doch nicht so ganz gelohnt, wenn ich deinen Lumian immer noch one-hitten kann. Kabunga ist Level 27. Und möchte noch einen Fan-Cup schicken. Dann bleibe ich einfach beim selben Lumian. Wenn sie dasselbe nochmal rausschickt, dann werde ich dasselbe auch nochmal machen. Oh, sie macht Quick Pound. Und das wieder... Oh, hat sogar überlebt. Na gut, dann gibt es einen Slate Shot. Ist zwar nicht sehr effektiv, aber reicht aus, um ein HP abzuziehen. Für sogar ein kritischer Hit. Whispup ist Level 12. Und jetzt checkt sie eine Spinne, okay? Ja, komm, wechseln wir mal Lumions zu Kreital. Komm zurück. Ey, Kreital. Ey, Spinne. Naja, die Spinne wird jetzt weggefeier-slammed. Und sie wurde weggefeier-slammed. Kreital hat Erfahrungspunkte bekommen. Das sollte es dann auch gewesen sein. Meine Lumions sind stark, aber meine Strategie war zu schwach. Okay, ich will ich würde sagen, ihr wart beide zu schwach, aber okay. Ich gehe einfach mal weiter. Da hinten können wir scheinbar rallyen. Und ich weiß immer noch nicht, was rallyen... Oh! Das wird jetzt getötet. Und weg ist es. Was? Das hält aus. Uh, das hält aus. Dann fange ich es ein. Dann will ich es einfangen. Ich mag Lumians, die schlucken können. Das ist für mich immer ein Zeichen, dass es gut ist. Ja, starr mich ruhig an mit deinen verdeckten Augen. Ich gebe dir jetzt einmal... Punch in Nacken. Und dann wirst du eingefangen. Und, ey! Stretcht sich, Speed Rose. Ich muss jetzt noch einmal raufhauen, weil ich habe die Erfahrung gemacht, wenn die einmal ausbrechen, brechen die jedes Mal wieder aus. Es sei denn, ich hau noch mal drauf, dann ist die Chance höher, dass ich es beim nächsten Mal fange. Deswegen nochmal Capture Disk. Ich will das jetzt fangen. Ich will es wenigstens in meiner Sammlung haben, um die Stats anzugucken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich ein Lumion mit diesem Style spiele, aber wenigstens haben, ne? Weil wichtig... Ja, das Wichtigste bei Lumion-Kämpfen ist natürlich, dass die Lumions auch gut aus so, deswegen haben wir es jetzt gefangen und machen dann weiter. Ach, die Range da hinten und nicht das Zelt da hinten. Wir gehen trotzdem mal zum Zelt. Was ist das hier für eine halbe Küche? Was soll das? <lacht> Meinetwegen. Du hast eine Quest für mich. Oh, junger Trainer. Hättest du vielleicht eine Minute, um uns auszuhelfen? Die Jungs da hinten sollten eigentlich Sachen machen. Aber jetzt haben wir vergessen, Sachen zu machen. Könntest du bitte für uns Sachen machen? Naja, damit wir die Sachen nicht machen müssen. Wir brauchen nur ein paar Zutaten... Blabla, ja bla, ja ja ja ja ja ja. Ich hab's verstanden. Bla bla. Klar. Ja, Sir. Oh, schnell. Es jagt mich. Ah, ja, schon wieder so ein Ding. Ich sollte nur helfen, dass die Jungs die Zutaten sammeln. Alles klar. Dann gibt es diesmal einen Ge Oh, die hat sogar Stufe 18. Hydro Slash. Ey, und ich bin jetzt Stufe 30. Oh, es hat mich angeleckt. Oh, was ist das denn? Das ist dasselbe Lumien, aber weiblich? Ich habe jetzt nicht 100% auf den Namen geachtet, aber ich glaube schon. Das will ich auch haben. Ja, sehr. Ja, das steht. Ich habe schon gefangen. Also sieht das Lumien anders aus, wenn es weiblich. Oh nein, es brennt. Das heißt, es wird jetzt wahrscheinlich sterben an der Verbrennung. Und es ist tot. Na gut. Tut mir leid. Das passiert. Manchmal ist der Geysir heiß. Na gut. Dann doch nicht fangen. Und jetzt der dritte Junge kommt auch. Ah! Oh, hör auf! Irgendwas stimmt hier nicht. Was ist das denn jetzt schon wieder? Ein korrumpierter Gobbydemic. Okay. Korrumpiert sieht das ziemlich cool aus. Aber das zeigt ja, dass hier irgendwo auch so ein Steinchen in der Nähe sein müsste, wenn hier ein korrumpiertes Lumion ist. Also mache ich das jetzt erstmal tot. Weil korrumpierte Lumens kann man dann eh nicht fangen. Leider. Whispup ist Level 13. Und oh, jetzt hat uns irgendwas gedroppt. Speed Shard. Okay. Das war eine sehr seltsame Begegnung. Ich habe noch nie einen Lumen mit so einer dunklen Aura gesehen. Und oh mein Gott, das war so stark. Ja, dann macht mal euer Ding, Leute. Ja, ja, wir machen jetzt unser Ding. blablabla. bla, bla, bla. Perfekt. Ja, du kannst auch was dafür haben, dass du uns geholfen hast. Und ich kriege jetzt drei Repellents. Yeah. Yeah, cool. Danke. Ah, mit den Dingern kann ich dann in der Wildnis rumlaufen, ohne dass ich von wilden Lumiens attackiert werde. Ist auch praktisch, wenn man mal so auf Reisen ist. Gut. Dann haben wir hier hinten noch einen Trainer. Den werden wir natürlich noch wegmachen. Äh, ja, das war jetzt ziemlich einfach. Der hat schickt einfach einen Feuerlumien auf meinen Wasserlumien geschickt. Oh, es schickt einen Gumpot. Dann werde ich natürlich Lumiens wechseln. Und zwar, oh, Kabunga habe ich jetzt gar nicht dabei. Ähm, ja, dann eben nicht. Dann wird Gumpot jetzt seine eigene. Medizin schlucken müssen oder ein Scapegoat. Aha, los, greif ihn an, Gumpot. Und ich baller jetzt meinen Geysir raus. Ich glaube, mein Ventakieren ist mein bestes Lumien, das ich habe, weil es ist einfach so stark, was die angeht. Oh, Life Drain. Das ist gut. Motte, lern mal Life Drain, dann hast du endlich auch so eine Attacke. Komm, dafür nehmen wir dir Wingslap weg. Oh, das ist nice. Jetzt ist M Motte auch endlich richtig stark. Aber was mein Ventekir noch braucht, ist auch eine Attacke, die sowas wie Life Drain drauf hat, weil dann ist äh, er praktisch unbesiegbar. Ja, ich werde mal Lumians wechseln zu Motte. Aber oh, dann ist die Puppe auch weg. Schade, das wäre lustig gewesen, wenn die dann immer noch da gewesen wäre und dann kann ich direkt mal ein bisschen Life Drain machen, weil jetzt habe ich eine Pflanzenattacke, die ist sehr effektiv und damit ist er weg. Oh, ich denke, ich sollte mal anfangen zu rallyen. Okay. Diese Route will mich wirklich dazu drängen, dass ich mir Rally angucke. Kann man da hinten auf dieser Farm scheinbar machen. Dann ist hier nochmal ein Trainer, den werde ich aber auch nochmal wegklatschen müssen. Ey, Trainer! Ich warte auf Mr. Rally, um mir meine neulich gerallyten Lumions zu geben. Während ich warte, kann, wollen wir nicht mal kämpfen? Okay, Gabe, dann kämpfen wir halt. Er schickt das Ding. Ja, und das Ding wird jetzt getötet von mir. Es tut mir echt leid. Aber es tut mir nicht leid. Jetzt ist es getötet worden. Es ist tot. Was soll ich machen? Also, das war jetzt alles nicht nett von dir. Ich schick mal mein nächstes, jetzt ein Kabunga. Ja, dann werde ich Lumiens auf jeden Fall wechseln, weil... Nein! Ich wollte nicht abbrechen, ich wollte Lumiens wechseln. Ich werde jetzt auch Lumiens wechseln, ich habe mich nur verklickt. Ich wollte Kretal schicken. Kabunga ist effektiv gegen meinen Lumien, aber nicht gegen Kretal. Und jetzt gibt es Fire Slam in die Gusche. Und bam. Weg ist er. Kretal kriegt 216 Experience. Vente Kian auch. Der Rest meines Teams auch ein bisschen. Und er schickt Whispup. Ich werde auf jeden Fall Lumions wechseln, weil mein Kreital muss jetzt eh für eine Runde aussetzen. Also schicke ich Shorshi rein. Aber ich glaube, Shorshi sollte eine Attacke haben, die was bringt. Und da haben wir meinen Shoshi, Da ist Whispup. Und dann haben wir Brainwash. Und Whispup ist weg. Ich habe so starke Lumens, das ist nicht zu fassen. Meine Lumens sind doch doppelt so stark, also haben doppelt so viel Level wie meine Gegner. Aber trotzdem. Whispup möchte Final Ruse lernen. Warte, Final Ruse? Das ist die Attacke, die hier, ähm, das Kit verwendet hat. Bin dabei. Wenn ich was entbehren kann, dann kommt Stair dafür weg. Weil Final Ruse ist, falls mein Lumen wirklich mal so am Rande des Todes sein sollte, dann kann ich die Attacke ausführen. Und wenn mein Lumen dann wirklich besiegt wird in dieser Runde, dann wird das gegnerische Lumen dafür auch besiegt. Und Stair kommt dafür weg, weil wer braucht schon Stair? Pff. Ich habe verloren. Nächstes Mal werde ich stärker sein. Das glaube ich dir. Mastery Progress, yeah. Und dann gehen wir mal zu dem Rally-Ding. Und hier ist jemand mit einem Duskid. Oh mein Gott. Das ist der nächste Trainer? Howdy, Stranger. Mein Name ist Mr. Rally. Du siehst nicht aus, als kämst du von hier. Aber hast du vielleicht schon mal von der weltberühmten Rally-Range gehört? Nein? Also, dann erzähl ich dir ein bisschen was über diesen Place hier. Diese Range ist in meiner Familie seit Generationen. Und seit Jahren helfe ich Trainern, ihre Teams zu verbessern, indem ich ihnen das biete, was ich die Rally Experience getauft habe. Also, basically, müssen Trainer ihre Lumions einfach nur bei uns lassen und die Lumions werden dann... Wenn du alles richtig machst, dann werden deine Lumions doch stärkere Lumions werden. Da gibt es eine Menge zu lernen, wenn du in die Range reinkommst und dir vielleicht die Bücher von meiner Familie durchliest. Aber nun können wir ja schon mal anfangen. Also, welche Lumiens? Also, du solltest mir jetzt wenigstens eins einer Lumions geben. Wir nennen das dann den Rally Leader. Das ist dann das Lumion, das andere Lumions, seine eigenen Spezies anlocken wird. Du kannst auch noch ein weiteres Lumion bei mir lassen als ein Rally Assistant. Das Lumion kann dann auch helfen, weitere Lumion mit bestimmten Stats oder sogar bestimmten Moves und so. Du weißt schon und so lernen und dann besser werden und dann trainieren und dann rallyen und du weißt, rallyen. Also gib mir jetzt endlich deine Lumions-Menü, okay? Okay, ich habe verstanden. Also hier schickst du deine Lumions rein und dann kriegst du andere Lumions zurück mit stärkeren Stats. Also hätte ich vielleicht doch nicht ewig lang irgendwelche Lumions farmen müssen, sondern man hätte sie rallyen können. Bin mir aber nicht ganz so sicher. Keine Ahnung. Aber jetzt, wo ich schon hier bin, kann ich mal die Stats angucken von Cuffnode und das ist halt langweilig, hat dementsprechend nicht so coole Sachen. Aber hier, da sieht man's, Defense. Also Special Defense ist so hoch bei dem und deswegen konnte der so viel aushalten. Und die Base Stats zu Special Defense sind ja mittelmäßig eigentlich kein so krasses Lumion. Aber kann man sich mal gönnen, kommt einfach in die Bank. Und so sieht wahrscheinlich die Weiterentwicklung aus. Dann erzähl mir mal, was du für eine Quest für mich hast. Howdy, Stranger. Mein Name ist Sawyer und ich leite den Lumions Sattel Shop hier auf der Range. Hier kannst du Sattel kaufen für deine Lumions. Ey, ich habe einen Trambull Sattel bekommen. Ähm, okay. Aber wenn du einen Sattelshop Shop betreibst, warum schenkst du mir dann einen Sattel anstatt. Also, okay, wenn ich jetzt Q drücke, kann ich auf diesen Trambull reiten. Das ist cool und so, aber. Kann ich vielleicht einen Sattel für meine Lumions haben? Ah, ne, ich kann noch keine weiteren Sattel kaufen. Okay, okay. Aber schön. Ich hab das Gefühl, ich komme jetzt so richtig in das Spiel rein, weil ich habe jetzt einen Mount. Auch wenn es nicht gerade das Lumion ist, dass ich mounten würde. dass ich besitze, aber okay. Ich gehe einfach mal rein in die Range. Okay, hier stehen Leute. Lumion. Make this a home. Okay, da gehen wir einfach mal rein. Oh, kann ich gar nicht. Okay. gehe ich hier rein. Kann ich auch nicht. Okay. Dann spreche ich mal mit dir. So, ich lese jetzt mal die Bücher von deiner Familie. Different types of equipment during rallying, bla bla. Mhm. Ich lese mir das jetzt einfach durch, das ist wahrscheinlich nicht so interessant für euch. Also hier stehen dann einfach nur Informationen über das Rallyen oder wie. Okay, also man begegnet dann anderen Lumians und den kann man dann rekrutieren für sein Team oder freilassen. Okay, okay, Mr. Rally. Willkommen zurück bei der Range, möchtest du, dass ich dein Team manage? Okay, wir versuchen es jetzt mal. Ich gebe jetzt mal meinen Kabunga als Rally Leader und meinen Gumpod als Assistant. Und dann kann ich Toys mitgeben. Rally Lumians that share personality trade with... The Rally Leader Assistant. Rally Lumions that share positive personality. Aha, okay. Je nachdem, was ich für Toys mitgebe, werden dann bestimmte Lumions gerallied. Wenn ich auf Feed gehe, was habe ich? Rally Lumions that share at least one unique point with each rallying Lumion. Also ganz nett. Rally Lumions that share at least two unique points. Ich glaube, das hier sind beides Lumions. Die zwei gute Unique Points haben, aber auch schlechte. Also keine Ahnung. Okay, was bei Totem? Ready Lumions with two positive personality traits and one strong ne negative trait. Okay. Wir machen es einfach mal. Und als nächstes muss ich was machen? Ich gehe auf Close. Und der läuft weg. Und meine Lumians sind hat er mir jetzt auch geklaut. Okay. Dann hole ich so lange hier mal wieder andere Lumions zurück in mein Team. Aber wenn ich ihn jetzt wieder anspreche. Willkommen zurück. Möchtest du dein Ma Reality managen? Okay. Ich warte einfach ab, was es mir bringt. Ich habe dir jetzt ein paar meiner besten Lumions gegeben. Und wir machen uns dann auf den Weg zu dieser komischen City. Aber da vorne ist noch ein Trainer, den wir besiegen müssen, oder? Nee, müssen wir nicht. Ich spreche mal an... Meine Frau und ich gehen jeden Abend hier spazieren. Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Aha. Und jetzt kämpfe ich doch mit ihm. Also ich muss ihn direkt ansprechen. Charles würde gerne kämpfen. Oh, nicht so ein Ding, Digga. Oh. Ja, den darf ich nur mit Special Attacks angreifen, wie zum Beispiel Gast. Und er macht dodge. Also er ist auch noch nervig und hat mich vergiftet. Dankeschön. Das ist genau das, was ich wollte. Und er macht nochmal dodge. Dankeschön, dass du nochmal dodged. Und ich krieg Schaden durchs Gift. Und ich mach nochmal gast. Oh, warum hast du so ein nerviges Lumi? Und er wollte nochmal dodgen, aber es ist gefällt, dass ich ihn endlich besiegen konnte. Gott sei Dank. Es lohnt sich ich nicht mal. Man kriegt so wenig Experience aktuell durch die Trainerkämpfe, weil meine Lumien schon so overlevelt sind. Und Viech will wieder was lernen. Okay, was möchte Viech denn heute lernen? Toxic Tail. Uh, das sieht cool aus. Das gefällt mir. Ja, ähm, das lernen wir. Nein! Und dafür verlernen wir Paddle Pummel. Toxic Tail scheint eine ziemlich gute Attacke zu sein. Ja, ich möchte gerne Lumien switchen. Und zwar zu Kreital. Weil Kreital kann die Gegner One-Hitten. Wenn er sie dann trifft, wenn sie sich die ganze Zeit Dodge machen. Also Fire Slam, bitte. Fire Slam! Sehr gut, ich war schneller als er. Und ich wechsle nochmal Lumiens, weil Kreital kann er, muss ja er nach einem Fire Feier-Slam aussetzen. Also komm, nehmen wir nochmal Horst rein. Damit ihr nochmal ein bisschen Horst-Action sehen könnt. Für den Fall, dass ich Horst wirklich wegwechsle. Aber mir gefällt sein Style halt nicht. Ich mag seinen Style nicht, den blockiere ich lieber. Und das Salut und so bringt mir gar nichts. Dann Cyclone Slam. Cyclone Slam, yeah. Ich habe ihn noch gar nicht berührt und mein, ich bin jetzt eingeschlafen. Wunderbar. Hast du noch so eine nervige Schnecke? Opa. Was für ein kraftraubender Kampf! Immerhin habe ich deine ganzen Lumiens jetzt vergiftet. Ja, danke schön. Ich gehe in die nächste Stadt, damit ich meine Lumiens wieder heilen kann. Oh, da oben ist eine Belohnung. Die hole ich mir beim nächsten Mal noch ab. Ich gehe jetzt aber auf jeden Fall in die City. Route 7? Ach, da hinten ist die City. Das sieht voll komisch aus mit diesem Schein da drüber. Das sieht nicht so real aus, aber... Geh einfach dahin. Bisschen Abstand halten. weil Ich will jetzt echt nicht kämpfen. Das sieht aber so aus, als müsste ich echt kämpfen. Was ist das für eine Stadt? Warum ist ja unten alles so ruiniert? Was ist passiert? Okay. Um herauszufinden, was da passiert ist, schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein. Ich würde sagen, das war's erstmal mit dieser Folge Lumion Legacy. Vergesst nicht, ein Like da zu lassen und zu abonnieren. Ich werde meine Lumions jetzt trainieren, rallyen, was auch immer. Bis dann und ciao.